Das hier ist jetzt ein äh, Mikrofontest. Ich habe mein Lavalier-Mikrofon in der Hand und einfach ich möchte einfach mal schauen, wie der Ton ist, wenn ich es mit dem Ding aufnehme. Weil der Onboard-Ton, der DJI Osmo, mit der ich gerade filme, ist ja nicht gerade prickelnd. Darum ist das hier ein spannender Test. Und ja, schauen wir mal. Was aus der kommt dabei? Äh, der erste Versuch war bei bei Mike Gain 12. Jetzt sind wir auf Mike Gain 4. Äh, mal schauen, ob sie das jetzt besser anhört. Ich glaube nämlich der erste Versuch, der war wirklich äh, ziemlich schlecht. Ähm, ja, wir werden schauen. Es ist so ein bisschen komisch, weil. Wenn ich lauter spreche, dann wird schwierig. So, ich mache jetzt einmal Stopp und probiere dann noch mit 2. So, das ist jetzt nochmal ein Test mit dem Lavalier-Mikrofon direkt angesteckt an die Osmo, äh, DJI Osmo, und zwar Mic Game 2. Ja, wir hatten schauen, wie es am Computer klingt, aber jetzt der Ausschlagpegel ist schon wesentlich besser, hier am Bildschirm, und es wird nicht mehr rot, das ist ja ganz gut. Vielleicht funktioniert das ja. Who the fuck knows? So, das ist jetzt nochmal ein Test, mit dem Lavalier-Mikrofon, direkt angesteckt an die Osmo, äh, DJI Osmo, und zwar Mic Game 2.